Die Vergangenheit ist tot. Leben Sie die Zukunft! Paare beschäftigen sich mit ihrer Vergangenheit, weil sie glauben, ihre Zukunft dadurch verbessern zu können. Leider führt das eher dazu, über die wahre Vergangenheit zu streiten, ohne dabei die Vergangenheit und auch nicht die Zukunft zu ändern. Wenn Sie das noch vorhandene Positive in Ihrer Beziehung im Blick behalten, werden Sie automatisch das Positive in der Zukunft vermehren. Und das Unschöne aus der Vergangenheit wird immer mehr zur Vergangenheit.